Die Redaktion der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten steht in diesem Jahr vor einem großen Change-Prozess. Wir werden unsere Redaktion aufteilen in ein Reporter- und Editor-Prinzip und zudem werden wir eine Mantelredaktion in Stuttgart aufbauen für die Verlage der Medienholding Süd. Das heißt, vor allen Dingen wird es darum gehen, dass wir uns intern erstmal neu sortieren und gleichzeitig einen Schritt nach vorne machen, und zwar einen digitalen Schritt nach vorne. Also es wird darum gehen, unsere Prozesse so umzustellen, dass wir die digitalen Kanäle zuerst liefern werden, zukünftig. Die dpa kann dabei unterstützen, indem sie vor allen Dingen auch ihre Workflows auf die digitalen Kanäle abstimmt. Das heißt natürlich immer schneller, auch vor allen Dingen immer breiter, dass wir eben nicht an den Zeitungsleser denken, sondern vor allen Dingen der, an denjenigen denken, der mobil liest und der über den Tag hinweg aktuell informiert werden möchte. Vor allen Dingen auf verschiedene Kommunikations-Apps, also beispielsweise WhatsApp, aber vor allen Dingen für im beruflichen Sinne ist das meine Microsoft Teams-App. Das ist unser Kommunikationstool bei uns in der Redaktion. Darauf könnte ich gar nicht verzichten.